Hallo liebe Freunde. In diesem Video wird beschrieben, wie Sie ein Image zum Wiederherstellen eines Windows 10 Systems erstellen, das heißt ein vollständiges Systemimage mit allen Einstellungen, Programmen, Benutzern usw. So erstellen. Als Ergebnis erhalten Sie den Status von Windows 10 zum Zeitpunkt der Sicherung. Mit dieser Funktion können Sie das System schnell in einen zuvor gespeicherten Zustand zurückversetzen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen,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 Wählen Sie den Ansichtsmodus oder große Symbole und suchen Sie nach dem Eintrag Dateiverlauf. Klicken Sie im nächsten Fenster auf Systemabbild sichern und Systemabbild erstellen. Wählen Sie als nächstes den Speicherort für die Sicherung aus. Dies kann eine externe Festplatte, ein differer room oder ein Netzwerk-Coder sein. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie ein Image zum Wiederherstellen von Windows 10 auf einem USB-Laufwerk nur dann erstellen können, wenn es als Festplatte definiert ist. Klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie die zu sichernen Datenträger aus. Standardmäßig ist dies der Systemdatenträger Laufwerk C, der vom System reservierte Datenträger mit dem Namen Wiederherstellungssystem und verschlüsselte EFI-Systempartition. Klicken Sie auf Archivieren und danach dies beginnt mit dem Herstellen einer Sicherung von Windows 10. In einigen Fällen kann dies sehr lange dauern. Nach Abschluss werden Sie aufgefordert, eine Wiederherstellungs-CD zu erstellen. Wenn Sie keine haben und auch keine bus oder oder kein USB-Laufwerk haben und keinen Zugriff auf einen anderen PC haben wo Sie diese schnell erstellen können, empfehle ich eine solche Diskette zu erstellen. Da ich es bereits habe, werde ich keine Wiederherstellungsdiskette erstellen. In meinem Fall klicken Sie auf Nein und es wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass die Sicherung erfolgreich war. Das heißt, ein Image für die Wiederherstellung von Windows 10 wurde erstellt. Um Windows 10 vom Wiederherstellungsimage wiederherzustellen, müssen Sie die Systemwiederherstellungsumgebung aufrufen. Sie können dies vom System aus tun, Sie müssen zum Menü Start, Einstellungen, Update und Sicherheit, Wiederherstellung gehen und im Abschnitt spezielle Standardoptionen auf Jetzt Neu starten klicken. Wenn Windows 10 nicht startet, können Sie die Wiederherstellungsumgebung über eine Startdiskette oder ein USB-Laufwerk aufrufen. Nach Auswahl der Sprache müssen Sie auf Systemwiederherstellung klicken oder die Wiederherstellungsdiskette verwenden. In meinem Video mit dem Titel, wie setzt man Windows 10, 8, 7 zurück, wenn der Computer nicht gestartet wird, können Sie sehen, wie Sie eine Wiederherstellungsdiskette erstellen und daraus die Windows 10 Wiederherstellungsumgebung aufrufen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel für ein bootfähiges USB-Laufwerk mit Windows 10. Wir starten den PC neu und rufen das BIOS oder UFI auf. Löschtaste für die meisten PCs und F2-Taste für die meisten Laptops. Wir starten von einem USB-Stick, in meinem Fall von einem FI-USB-Gerät, und drücken Enter. Wählen Sie im nächsten Fenster die gewünschte Sprache aus, klicken Sie auf Weiter und dann auf Systemwiederherstellung. Klicken Sie auf Fällebehebung, System-Image wiederherstellen. Wählen Sie letztes verfügbare System-Image verwenden und klicken Sie auf Weiter. Danach beginnt der Wiederherstellungsprozess. Wenn Sie nur ein Image von Laufwerk C erstellt und seitdem die Partitionsstruktur nicht geändert haben, sollten Sie sich keine Gedanken über die Datensicherheit auf Laufwerk D und anderen Laufwerken machen. Installieren Sie am Ende den Bio start von der Festplatte und starten Sie Windows 10 in dem Zustand, in dem es in der Sicherung gespeichert wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Daumen hoch! Abonnieren Sie unseren Kanal! Viel Spaß und Tschüss!